Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Wir haben, es gibt ein neues Update, eine neue Extension ist draußen und da gibt es zufälligerweise ein gratis Kampf, wo man, ich sag mal, zeig mir noch mal die Karten, wo man zwei Karten gewinnen kann. Ist auch immer nice. Auf jeden Fall spielen wir direkt mal. Das ist ein PVE Kampf, also gegen einen Bot, also ein Endboss kampf sozusagen. Mal schauen, was er so drauf hat. <lacht> Der sieht aber böse aus. Okay, ich weiß schon, die Hero-Powers, 4 kann 3 Karten ziehen, er kann einen 6 6 glaube ich, beschwerden. LOL hm, Das könnte ein cooler Zug werden. Nevermind, das ist ein scheiß Soup. Er fängt mit fünf Mann an, wie mit ein. Ever... Wir haben hier nichts zu tun. Time, Der haut ist auf jeden Fall fett was raus. Except this party. <lacht> Ist auch lustig, was der könnte auch noch alter? da hat hier echt ein fettes Blatt hingelegt. Wir haben einfach nur Scheiß, das bringt uns alles nichts. Warte mal kurz, wir können hier mit fünf Mana bekommen. Oh ja, das ist cool. <lacht> Sangspells like kosten jetzt nichts, das heißt wir können. Was kann das? Oh mein Gott. So, das macht jetzt die 12, Swift, Alter. 12 Schaden. Das haben wir auf jeden Fall hier auf 8 Schaden, Alter. Das haben wir da drauf. Und den hier noch drauf? Wir hoffen, dass wir gleich was Gutes brauchen. Naja, wir haben ja auch noch hier drei extra Karten. Ich dachte gerade echt, dass der Überlebt ist. Ja, das. Da sind so zwei Personen aus den Warcraft-Universum, die sich nicht mögen. Ich weiß das aber nicht genau. Und der hier also unser macht wohl eine Party. Hm, Flames Strike ist gerade null. Und... Das ist alles scheiße. Und den hier haben wir wohl nicht zu unserer Party eingeladen. laut kurz irgendwas? Halt die Fresse, Alter. Nein, Spaß. Okay, geht schon auf Haze. mir mal karten oh mein gott warte mal haben wir nicht die karte die auch noch spät kostenlos macht nein leider nicht Machen wir mal so. Hab du, Sir. Es gibt Raid-Bosses scrambling für eine Invitation. Oh Mann, oh Mann. Das ist echt fett Damage, was sie bekommen. Spiel doch nur die Karte, die unsere Space, ja, genau. Oh, ich verliere jetzt ein paar Karten auch. Oh, Scheiße, die hätte ich gerne gehabt. Ja, was soll man tun? So, unsere Space kostet nichts. Wie viel Damage haben wir? Wir können uns fünf Spellen Damage machen. Das sind 15. Ähm, oh Gott, Mathe 23. 34 34 45 Damage, das reicht nicht zum Gewinnen. Schade eigentlich Aber wir haben hier auch noch ein wenig... Nein, das reicht nicht Oh Gott, ich bin behindert. Soll ich gerade richtig dumm gespielt, ich hätte das zuerst machen sollen. Naja. What? Nein, nicht Frost. Genau, oh, den hier wollte ich. Komm, clear das komplette Feld. Perfekt. Das war's von der Zug erstmal. Warum haben die Angst vor Ballons? <lacht> oh nein, ich bedauere mich wieder Ja, das passt Oh nee, Alter, nicht im Ernst. <lacht> Scheiße. Ich glaube, das bringt hier nicht so viel, wie es mir bringt. Schöneres was mit unserem Zug. <lacht> LOL <lacht> Und Perfekt, er hat angegriffen. Er hat genau das getan, was ich am meisten wollte. Okay, den hätte ich gerne am Leben lassen können, naja, was soll's. So. perfekt. Schauen wir es Legendary wir bekommen. Hm, das bringt mir mal gar nichts. Nein, ich wollte die nicht, Mensch. Ich wollte diese Karten spielen. Oh mein Gott, nicht ein Lappen. Gibt es nicht nur 5? Oh, das hat auch ein jetzt. Das ist wirklich kein guter Duplicate-Ziel, aber mal sehen, was bekommen wir. Das ist schon etwas besser. Das ist neu, die hier zu sehen. So langsam gehen denen die Karten aus. Oh mein Gott. Genau wo ich es sage, spielt er sowas. Ich glaub's nicht. <lacht> so, kannst die Karten ziehen, richtig? Was also auf der Hand haben meinte ich. Okay, das könnte gut laufen mit der Karte So, dann mal schauen, was hast du drauf, Alter, was kannst du tun? Hellfire Noll hm, interessanter Zug Diesmal kann ich nicht so verliere Ich habe ihn noch vier Karten. Hm. Ich move den mal. Oh mein Gott! Schauen er tut, er hat natürlich den Scheiß Hero dann bekommt immer wieder Minutes, auch ein Taunt, okay Oh, ne go hole hat der. Wie das nervt. Komm, schauen mal einfach mal was noch im Deck haben, vielleicht bringt er uns irgendwas. Oh, Sinamo. <lacht> ja, machen wir mal... Dann machen wir es so. Und so move wir alles was er hat. Ups. Ein Gesicht So, wie viel ihm noch? Okay, dann haben wir da Nächsten von der D Easy Wow. Ich kopiere echt so eine Scheißkarte <lacht> Und damit habe ich gewonnen Good game, Motherfucker Oh, was? Wir haben uns mitgenommen ist nicht gut at all. Someone will have to clean up this mess before the party. Ja, das wird dann wohl deine Aufgabe sein, mein Freund. Jetzt öffnen wir noch ein Pack. Oh, eine epik und Was gibt's hier Schönes? Oh ne Alter, ein <lacht> Die Karte die ist so die ich niemals wirklich benutzen werde, denke ich. Ähm, ja, nein, das wollte ich nicht. Das war's dann mit der heutigen Folge, ich hoffe, dass, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich stotte mal wieder. Ihr kommt nun zur Endcard. Willkommen zu der Endcard, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren, einfach auf den Subscribe-Button klicken.